Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier heute Morgen aus Dortmund. Und ich bin hier heute zu Fuß unterwegs und mache mit meinem Little Mambo Marsch Storm und 30 Kilometer Mambo Marsch in, für Anfänger in Anführungsstrichen und die größte Herausforderung am frühen Morgen ist jetzt hier, da ist das Startgelände, erstmal einen Parkplatz zu finden. Ich bin hier mit dem Peter heute unterwegs, vom Kanal Black Max und dem Walter, mein, mein Wanderbuddy, den kennt ihr bestimmt schon aus anderen Wandervideos von mir und wir drei machen uns heute auf dem Weg und wie gesagt, die erste Herausforderung ist hier einen Parkplatz zu finden und sind jetzt mal ganz optimistisch hier ist noch ähm, ein bisschen Platz, weil offizielles Parkgelände gibt es hier gar nicht. Und ähm, darum, da kommt der Peter. Natürlich wieder mit dem Elektroauto heute Morgen hier angereist, ganz umweltfreundlich. So sind wir ja. Nicht nur E-Bike fahren und wandern, auch elektrisch autofahren Mit dem Strom vom eigenen Dach natürlich. Ja, gleich geht's los zum Start. Ja, Parkplatz haben wir jetzt gefunden, beziehungsweise Peter ganz in der Nähe. Ich bin gespannt, was auch nachher noch da ist. Aber äh, Abschlepppotenzial hat der äh, Platz, glaube ich nicht. Kann natürlich so ein bisschen parken müssen. Parken ja auch. Ja, wir wurden ja schon geblitzt, also deswegen. <lacht> ja, ja, ja. Das ja. Thema. Okay, auf geht's. Passt. Natürlich akzeptiert hier die 30 Kilometer, ist ja, äh, ich hätte fast gesagt, Kurzstrecker. Ich aber nicht zu sehr in der dicke Lippe am grünen Morgen. Aber der Peter ist halt zum ersten Mal dabei und wer ihn nicht kennt, hat ja mal einen schweren Motorradunfall, Knie kaputt. Wir schauen mal einfach, was geht da mit seinem Knie und darum ist hier mambo für Anfänger. Und der ist dementsprechend auch, ich sag mal, ganz einfach ausgestattet mit dem, was man zu Hause so findet. Und unser Heinz hier hat sich ja irgendwann mal extra Schuhe gekauft und Rucksack und Trinkblasen, hast du nicht gesehen. Haben wir mal ein bisschen Vergleich heute, wir sind mal ganz gespannt, was das so geht. Ich habe gerade schon angekündigt, der Walter ist natürlich auch wieder mit dabei Morgen, hier. Ich ne? kann Morgen. mir auch gar nicht vorstellen mittlerweile, eine Marschveranstaltung <lacht> ja. ohne dich. Ja, wir gehören einfach zusammen auf solche Marschveranstaltungen und 30 Kilometer müsste eigentlich fast schon Spaziergang sein heute. Ne? Zum warmen Laufen in 14 Tagen gibt es einen längeren genau. ähm, und da, da freue ich mich auch schon mal. Ich auch mal Jetzt mal wieder nach Hannover. Dann geht es los für euch auf den ersten Kilometer von 30 in 5, 4, 3, 2, 1, los geht's bis gleich! Ja, die ersten Meter sind geschafft, die Sonne kommt im Hintergrund schon raus und äh, der Anfang ist immer so, ja, das ist kritisch, aber wenn so viele Leute loslaufen, muss man mal gucken, dass man keiner in den Hacken läuft. Wenn man selbst keinen in den Hacken läuft, und dann auch versuchen wir ein bisschen vorne in der Gruppe zu laufen, ähm, Das macht ein bisschen Luft nach Vornacht und noch vorankommt. Ist es schnell, wieder? oder geht's so? Geht auch, geht, geht, ne? geht noch. Walter gibt schon wieder richtig Gas hier. Foto! Yeah, hier, Walters Tochter Begleitung. und Schwiegersohn. Walter, wink doch mal! Hab ich ja schon! So. Die wollen natürlich nicht gefilmt werden und darum mache ich das jetzt auch. Weiter geht's. Ja, und kaum einen Kilometer gelaufen hier. Schon ein richtiges Highlight in der Natur. Hier das schönste Stadion der Welt. Der Signale Duna Park. Muschel hinten am Rucksack. Kommt natürlich sofort. Bei uns geht das Thema Jakobsweg auf. Peter war ja mit dem Rad auf dem Jakobsweg. Vor ein paar Monaten unterwegs, drei Wochen. Und das ist ja so etwas, ich habe schon mehrfach gesehen, das würde mich auch mal reizen. Ne? Aber ich denke, auch, in dem nächsten Jahr das ist das sich drin von der Zeit her. Das ist ja auch ein Kostenfaktor. Wenn man berufstätig ist, Vollzeit, ähm, müsste ich mir meinen ganzen Jahresurlaub praktisch dafür hernehmen. Und das möchte ich auch nicht. Und darum vielleicht mal so ein, so ein kleines ähm, Jakobsweg-ähnliches Experiment im Sauerland. Den Rothausschalk sind 160 Kilometer wandern, das kann man in der Woche wandern. Wird es da mitkommen? Na klar, Lass wir mal ausprobieren. Wir probieren mal heute aus. Hier ist ja die erste Wanderveranstaltung für den Peter. Und wir schauen mal, wir haben ja auch technisch verschiedene Voraussetzungen. Hab ich habe im Anfang im Video ja schon gesagt, allein schon Schuhwerk. Ich bin ja hier mit Schuhwerk. Pro Carbon, die 7 unterwegs, auch super, weil so Laufveranstaltungen ist ja eigentlich Laufschuh. Ich sage jetzt Laufveranstaltung, Wanderveranstaltung, das ist ein leichter Laufschuh, weil es ja doch oft feste Untergründe sind hier, ne? gepflastert, Asphalt und so weiter. und Peter hat seine Arbeitsschuhe angezogen und das ist ein bisschen was stabileres. <lacht> und mal gucken, die sind natürlich deutlich schwerer um was seine Füße nachher sagen. Ne? Ich bin ja sehr gut zufrieden mit den Laufschuhen, dass ich überhaupt keine Blasen mehr habe nach dem Wandern, und auch keine Fußsohlenschmerzen. Ich habe auch äh, angepasste Einlagen und sowas. Und Peter, lass uns mal überraschen. Ne? Kilo, Kilo Klasse sind wir ja ungefähr ähnlich, denke ich mal, dass man es auch wirklich vergleichen kann. Was ich auch mal wieder klasse finde an den Marschveranstaltungen hier an Großstädten, man sieht man nicht nur die Innenstadt, die ich sonst als Autofahrer, wenn ich eine Stadt besuche oder eine Städtereise mache, sondern wirklich auch mal so die Bereiche, wo die Leute wohnen, wo es ein bisschen grüner ist. Ist ja alles noch Dortmund hier. Und Peter hätte ja das gedacht, ne? dass Dortmund so grün sein kann. Unglaublich. Ich wünschte, es wäre mehr blau. <lacht> Nächste Nix. Ja, Kilometer 5 jetzt mittlerweile hier. Also ein Sechstel haben wir, haben wir geschafft. Stunde waren wir jetzt unterwegs und müssen doch feststellen, ich habe ja auch gesagt, am Anfang hier Mammutmarsch für Anfänger und der Peter ist also noch nie so was gemacht hier. Obwohl er nicht untrainiert ist, ja auch ähm, wochenlang schon ein Stück Fahrrad gefahren ist, merkt er schon seinen Kreislauf halt, dass das eine ganz andere Herausforderung ist. Da haben wir ein bisschen Tempo rausgenommen hier, dass wir sich mal hier unter die 160er Hertzfrequenz kriegen wieder. Und es soll jetzt kein, kein Geläster sein hier irgendwas, aber das ist so. Und wenn man sowas macht, äh, ein bisschen darauf vorbereiten, langsam rangehen. Und nicht so zwei bekloppen wie Walter und mir einfach hinterherrennen am Start. <lacht> wir hätten ja auch mal nett sein können, wir müssen langsam runter. Jetzt machen wir es halt, damit wir auch alle heile ins Ziel ankommen. Soll ja Spaß sein hier, ne? ist ja, ja nichts zu gewinnen hier. Dann sehe ich jetzt auch zum ersten Mal, dass es auch noch hier so Infoschilder auf dem Mammutmarsch gibt. Also, Interessant. Hier. Kilometer 7. wir sind immer noch fleißig unterwegs hier beim Little Mammut Dortmund. Und der Wald hat ist mittlerweile weggelaufen. Das ist auch schwierig, sich immer Leuten anzupassen. Ich habe da nach, nach unten hin kein Problem, weil also langsamer werden. Das geht bei mir. Schneller werden das ist irgendwo ein Limit. Und darum machen wir es mal ein bisschen ruhiger hier. Aber laufen immer noch gut 5 km/h die Stunde. Das ist jetzt ja auch jetzt kein, kein Sonntagsspaziergang. Wir sind schon flott unterwegs. Das geht auch ganz schön rauf hier. Und genießen ja. immer noch, dass es hier so grün ist in Dortmund. Wird langsam ein bisschen wärmer. Ich mal gucken, ich die dicke Jacke loswerde, dass ich die in die Tasche packe. Ja, und dann freuen wir uns schon auf den ersten Verpflegungsposten. Wir waren ganz überrascht, was es da für uns gibt. Und hier teilt sich die Strecke. Rechts habt die 55er, die Blauen. Und wir sind die Roten hier, die 30er, Little Mammut Dortmund. Da geht es jetzt bergab mit uns. Ja, es müssen ein paar Entscheidungen getroffen werden in der Boston 1. Ich wollte eigentlich die dicke äh, Softshelljacke, Regenjacke hier ausziehen, weil es eigentlich zu warm ist zum Laufen damit. Allerdings fängt es jetzt gerade an zu regnen. Aber erstmal wird ein bisschen was geschnackt hier und dann, ich ähm, ja, glaube, glaub, glaub, ich lasse ich erstmal an die Regenjacke. Ja, und wie ich schon gerade mehrfach erwähnt hatte, äh, Mammo Marsch -Dorm und -Marsch für Anfänger. Hier erfahrener Mammo Teilnehmer mit seinem Wanderbody unterm Regenschirm. Mammutmarsch-Anfänger, sitzen im Regen. Ja, und dann, unter so einem Stier ist halt nur Platz für zwei. Und da muss man äh, Entscheidungen treffen. Ja, ich schön hier Pause. Zu lange darf man ja nicht sitzen. Dann kommt, kommt das Fahrgestell nicht wieder in Bewegung. Da fällt einem das richtig schwer, wieder loszuwandern. Dann müssen wir den Peter mal ein bisschen motivieren, dass es weitergeht hier. Auf seinem ersten Little Mammut hier in Dortmund. Wandern für Anfänger, Walter, ne? <lacht> Ja, du lachst, ist es doch. Es war unser erster Mal vor zwei Jahren, das war auch Dortmund. Wir waren ja auch mal hier ähm, Anfänger. Ich würde mich auch weit weg von ähm, ja, was ist das, Profi oder von routiniert bezeichnen. Ähm, man macht das mal gelegentlich, aber ich merke auch schon, das wir zehn Kilometer gegangen sind. So ist das nicht. Da ist der Peter weg. Ist sind wir uns weggelaufen. Wo ist er hin? Vom Erdboden verschluckt. Eine toter eine Banane. Oder Ach, hatte ja. da ist er. Und die saure Gurke für unterwegs. Wenn ja. es <lacht> das hilft. Ja, ja. Genau, das ist, das ist der richtige Turbo. Hier saure Gurke. Ja. Ja, Gurke ist, ist auch ist dafür bekannt. Saure die, Gurke und viel was süßes. Ne? Dass sie viel das Energie besitzen, die Gurken und viel Glukose, dass man da ähm, gut vorankommt. Und direkt nach dem Verpflegungspunkt gleich hier so ein Sightseeing Highlight an der Hohen Sieburg. Ich weiß nicht wie genau, wie das Ding hier heißt, aber.. man sich mal angucken. Und von hier oben auch ein wunderbarer Blick, herrlicher Ausblick auf Dortmund. Herrlich. So, war ja gerade erst Pause, dann kann ich schon wieder Pause machen. Weiter geht's. Ich weiß ja nicht, wer die Strecke hier geplant hat, ich, meine, ich weiß natürlich ja schon, wer die Strecke hier geplant hat. Aber ähm, direkt nach der Verpflegungsstation, direkt hier eine Pommesbude, da ist es ja für mich total böse. Da bin ich ja sehr empfänglich für das Thema, aber es geht ja gar nicht. Ne? Da würde ich jetzt auch ganz eisern dran vorbeigehen, ein bisschen zur Seite gucken schon mal. Oh, dann ist das dann, dann, wenn man sowas so was du gerne isst, dann riecht man die Pommes, Mayo, Ketchup, man riecht das ja so richtig und dann denkt man so, oh. oh. Egal. Und die Aussicht hier echt der Knaller. der Himmel, guck dir das mal an. Mit dem Schwarz-Gelb wollte ich gerade sagen. <lacht> Schwarz-Blau. Die Jacke jetzt doch ausgezogen ist wahrscheinlich sonst zu warm hier auf Dauer. Und für euch ist das ja immer so: innerhalb von einer Minute denkt ihr euch, was macht er da jetzt? Aber für mich ist, ist natürlich mehr Zeit dazwischen. Wenn ich hier fünf Minuten Film mache, bin ich auch gerne mal zwei Stunden unterwegs gewesen. Und äh, von daher hat sich das Wetter jetzt so entschieden: ich habe mich jetzt so entschieden. Es ist warm, es bleibt trocken. Passt da, so sieht aus. So, nach links gucken ganz interessant: nee, die Fußballsessel. Es ist ja auch immer schön, wenn so ein Weg sicher ist, so wie hier die Treppe, dass man sich an den Seiten gut nicht festhalten kann. Tippitoppi. die Stück kann ich mich noch sehr gut von meinem ersten Mammutmarsch erinnern hier in Dortmund, vor zwei Jahren genau. Video blende ich euch mal eben oben links ein. Da war es nämlich auch regnerisches Wetter, super matschig. Äh, waren auch vor uns schon ein paar Tausend Leute hier durchgelaufen. Wir kamen von der anderen Seite, das war extrem rutschig. Von daher Augen aufhalten jetzt hier. Für, äh, Füße auf dem Boden wollte ich gerade sagen, die sowieso, die Augen auch. Und ja, heilig hier durchkommen. 14 Uhr, wir sind dreieinhalb Stunden hier unterwegs und jetzt kommt gerade das 15-Kilometer-Schild. Mal schauen, dass wir das noch ins Bild kriegen. Hier ist es ja nicht. Hatte ich jetzt gedacht, weil das 40er da war. Ein 15er gibt es wahrscheinlich gar nicht. Ne? Aber 40 Kilometer ist auch dann, die halbe Strecke. Und müssen mal gucken. Peter hängt da schon ganz schön in der Seile, wenn man da nicht gewohnt ist. so von 0 auf 30 sozusagen, dann ist das doch schon eine ungewohnte Belastung für den Körper. Ja, der Peter hat sich jetzt eine Banane reingezwungen, ein bisschen was getrunken. Ich kenne das ja persönlich äh, von meinem Megamarsch Hannover in diesem Jahr. Die auch mal an, hat unser Zucker war. Das ist nicht schön, da muss man lieber vorher was essen, wenn man, wie gesagt, das nicht gewohnt ist. Tja, da merkt man das vielleicht ein bisschen zu spät. Und äh, ich habe es ganz am Anfang des Videos ja gesagt, wir sind ja mit völlig anderen Ausstattungen unterwegs. Ich mittlerweile ganz leichte Laufschuhe und er hier mit seinen Arbeitsschuhen. Das sind ja auch Tonnen, die man äh, zusammengerechnet praktisch dann mehr bewegen muss. Ne? Wenn man so 50.000 Schritte hier macht, wenn man zusammenrechnet die paar hundert Gramm da, die die Schuhe mehr wiegen, da kommen ein paar Tonnen zusammen in so einer, so einer Matchveranstaltung. Tippitoppi. Ist echt herrlich, mittlerweile ist die Sonne kommen jetzt hier durch den Wald. Richtig schön. Ja, mittlerweile 4,5 Stunden sind wir jetzt hier unterwegs, Kilometer 18, geht stramm zu, auf Verpflegungsposten 2 und ich bin ganz froh, dass der Peter wieder ein bisschen Farbe im Gesicht hat, der war schon ganz blass um die Nase, und wir haben wir ordentlich Zucker in ihn reingeschüttet und jetzt geht's wieder, wir hoffen, dass er, ach guck mal hier, guck mal, Havixberg lässt grüßen Tassen hier, mit. Extra ich, mit. ich weiß es nicht, Ihr guckt, guckt euch das an, hier im Wald in Dortmund, das kann ich wahr sein, tippi -toppi tasse ich bin begeistert, hi, hi. grüß euch, Ich muss mal die Kamera hier ausmachen. Ja, liebe Leute, da denkst du, nichts Besonderes hier, gehst in den Waldspazier, da triffst du Leute aus dem, aus dem eigenen Dorf hier. Also Katharina und Florian, herzliche Grüße an dieser Stelle. Falls ihr das Video schaut, war nett, euch hier zu treffen. Und vor allem, dass Florian die Tipi-Toppi-Tasse dabei hatte. Das freut mich ja ganz besonders. Mittlerweile jetzt hier Kilometer 20. Müssen wir mal kurz wieder ein Foto kriegen. Dann sind der Bus noch 10, ne? Das ist auch Endspur sozusagen ins Ziel. Ich war ja eigentlich gerade, als ich abgebrochen hatte, als die beiden kamen am Arzellen. Der Peter hat wieder Farbe im Gesicht. Der war uns ja richtig blass geworden nach 15 Kilometern, also vor 5 Kilometern. Haben wir ordentlich Zucker in Reingeschüttet. Jetzt hier hat er äh, das Zuckergelzeug, was ich sonst auch benutze, bekommen. Und jetzt geht's halt wieder. Das ist ein bisschen Farbe, hat Banane gegessen. Aber das ist nicht ohne. Man darf das nicht unterschätzen, wenn man sowas noch nie gemacht hat. Aber jetzt gefällt er mir wieder ganz gut. Mittlerweile auch schon knapp 500 Höhenmeter, die wir hier gemacht haben, ähm, nach 20 Kilometern. Ist also gar nicht mal so flach hier die Gegend um Dortmund herum. Und äh, aktuell geht es immer nur runter. Am Anfang ging es die ganze Zeit immer rauf. Und runter ist eigentlich nicht unbedingt angenehmer. Ne? Man denkt, man ist doch gar nicht so anstrengend, muss doch viel einfacher sein. Aber nee, das ist ähm, gar nicht so ohne. Was auch gar nicht so ohne ist, das kommt jetzt, nachdem es hier runter geht, sind Treppen. Das ist immer ganz besonders toll dass man dann nach 20 Kilometern, ein paar hundert Meter hätte ich was gesagt, hier, ein paar hundert Meter wird es hoffentlich nicht sein, aber hier äh, die Treppen rauf darf. Dürfte jetzt Kilometer 22 sein. Auf meinem Navi sind wir gerade 21 unterwegs, aber laut Streckenbeschreibung. Und hier an der Kirche, das war in den Vorjahren auch so, ist Verpflegungsposten 2. Da freuen wir uns schon drauf. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob ich noch Nutella am Mund habe. <lacht> das bin ich hier ordentlich zugeschlagen. Nutella-Brote, also was ich davon übergelassen habe. Und ähm, was ich doch mit Erschrecken feststellen muss, hier gibt es gar keine Matchsticks. Ne? Ich esse die doch so gerne. Also Meine, meine einzige größte Motivation, mich bei dieser Veranstaltung anzumelden, weil sie kleinen ja. Mettwürstchen. Der Später hat mich hier ich damit gelockt. Der hat mich hier gelockt mit Mettwürstchen. Ja. 30 Kilometer quill ich mich jetzt hier hin und es gibt kein einziges Mettbrötchen. Mettwürstchen? Met gibt es hier sowieso nicht. Hier ist alles am Mett. <lacht> Mett. Ja. Ja, so ist das. Ne? So werden wir dann halt auch mal irgendwann zur gesunden Ernährung praktisch gezwungen. Kann es ja auch nicht schaden. Was was ein bisschen blöd ist, der Himmel wird schon wieder schwarz da oben hinter der Kirche. Kulisse natürlich tippitoppi hier. Ne? in der alten Kirche, das ist ja immer der Verpflegungspunkt hier. Und ähm, wahrscheinlich wird das gleich wieder der Moment kommen, wo der Regenschirm ausgeklappt wird oder die Regenjacke angezogen. Ja. schauen wir mal erstmal, eine wir Pause machen, nicht zu lange, damit das Fahrwerk auch wieder in Gang kommt. Und ähm, auf liegt die letzten acht Kilometer sind es noch. Das schaffen wir. In zwei Stunden ungefähr. Ja, liebe Leute, was habe ich am Start in Hamburg gesagt hier? mambu auch für Anfänger, Dortmund 30 Kilometer. Und jetzt wissen wir, warum der Peter uns hier kurz unter zuckern ist. Der hat Zerro-Cola äh, mitgenommen. Zerro, no, no, no sugar. Und der fällt mir nichts mehr ein. Ne? Ja, Anfänger. Ja. Ich glaube, ich muss, muss den noch mal adaptieren hier in Sachen ähm, Ernährung auf Extremveranstaltungen. Ihr ich dachte schon, ich tue was Gutes. Ja, auch wieder verkehrt. So ist das, ne? Merkst du nichts. Vorteil bei so Wetter ist natürlich keine Gegenlichtaufnahmen, äh, man muss sich die Augen zuknallen, weil die Sonne einblendet. Ein Nachteil ist, ich habe schon wieder die Softshelljacke an, die Regenjacke, Jetzt ist übrigens eine neue, ich glaube das ist das erste Video, wo ich die auch trage, von A Revolution race Selbst ich kaufe jetzt hier keine versteckte Werbung, <lacht> aber ich bin mit dem Zeug von der Firma halt gut zufrieden. Ich weiß, welche Größen mir da passen und von daher kaufe ich mir das gerne. Stehen ist <lacht> oder? Der 8. Oktober ist noch gar nicht Halloween, aber die Leute sind vorbereitet hier in Dortmund. Ich bin jedenfalls vorbereitet, es fängt schon wieder an zu regnen. Hey liebe Leute, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo keiner mehr vor uns läuft. Das heißt, wir müssen selbst den Weg finden, auf die Wegweiser schauen. Und wer meine Videos kennt, der weiß, da habe ich ja selbst mit Navigationsgeräten ein Problem. Darum Augen auf und hier geht's lang. Ja, ganz eindeutige Diagnose. Der Peter muss das Fahrwerk neu einstellen lassen nach dieser Wanderung. Der läuft nicht mehr ganz rund. Oder wie siehst du das, Peter? Definitiv. Definitiv. Ne? Wir hier schon wieder den rein. Sehr gut. Energie. Die noch die knapp, letzten knapp fünf Kilometer jetzt hier noch am Phoenixsee entlang. Die herrliche Stadt Dortmund. Ich freue mich pi Kilometer 29, mittlerweile siebeneinhalb Stunden hier unterwegs und ja, letzte Kilometer, das schaffen wir noch, ganz bestimmt, Peter hat schon wieder Lächeln ins Gesicht gezaubert bekommen hier und da sind wir gleich ganz stolz, wenn wir durchs Ziel laufen und unsere Medaille umgehangen bekommen. Das Ziel ist noch nicht zu sehen, aber schon zu hören hier in der Abenddämmerung heute hier in Dortmund und ich freue mich. Das ist schon fast ein bisschen emotional. Und ähm, ja, da ist es soweit. Okay. Ja. ja. nur... Jetzt die Glückwunsch! Liebe Leute, ich habe jetzt mal einen Stempel abgeholt, beziehungsweise drei Stempel in meinem Trophäenbuch, was es hier beim Mambu Marsch immer gibt. Und jetzt auch hier den ähm, Patch für die 200 Kilometer bekommen. Für die 200 am Stück, sondern 200 insgesamt, die ich jetzt am Mambu Marsch-Veranstaltung teilgenommen habe. Da ja, bin ich natürlich mächtig stolz und freue mich dann auch schon auf die nächste in zwei Wochen. Vielleicht nochmal eben, äh, dass Walter und Peter sich ihre Stempel abgeholt haben. Dann fassen wir das ganze Jahr noch nochmal ein bisschen zusammen so, hier direkt jetzt das kleine Resümee der Veranstaltung hier heute. Äh, Little Mammut Dormund, 30 Kilometer in lange waren wir unterwegs? Walter reine Laufzeit waren knapp sechs Stunden, hat er gesagt. Unterwegs waren wir acht Stunden. Das heißt, wir haben doch äh, Nachtkilometer 15, das Peter nicht so gut ging, dann mal öfter auch mal angehalten, ein paar Minuten, dass ich hinsetzen konnte. Aber im Großen und Ganzen eine gelungene Veranstaltung, wie heißt es so schön immer? Die Schmerzen vergehen. Der stolz bleibt und das wird bei Peter bestimmt auch so sein, dass er jetzt angefixt ist, dass er jetzt auch ähm, sich überlegt, Morgen tun die Beine weh, morgen geht gar nichts, ich Denke er sich, Mist, warum habe ich da mitgemacht, in einer Woche dann wieder wieder Suchtfaktor ausgelöst, das war doch so toll, dieses Erlebnis hier ins Ziel zu kommen, seine Medaille zu bekommen, das ist einfach klasse. Ja, im Großen und Ganzen eine gelungene Veranstaltung und begonnen habe ich heute Morgen ja mit, ähm, ich hier relativ ja, normal Wander ausgerüstet, wie das man das so macht bei so Mammutmärschen, halt mit, mit leichten Sportschuhen, Rucksack mit Trinkblase drin, leichte Klamotten, leichte Hose. Peter ist in seiner Arbeitshose, jetzt Arbeitsschuhe, eher schwere Sachen, dicke Jacke. Und dass er jetzt ja auch überlegt, wenn er sowas öfter machen möchte, dann ähm, sich da paar andere schuhe zumindest schon mal zuzulegen und das ist es ja auch eigentlich wenn man wenn man anfängt also man probiert es erstmal aus man kann sich ja nicht direkt in, in den sportladen begeben und für teuer geld die teuersten sachen direkt kaufen macht ja auch keinen sinn Man muss ja erstmal gucken macht das überhaupt spaß aber das kann ich euch sagen wer es noch nicht gemacht hat mit dem gedanken spielt hier mal so einen mammut und sich denkt oh, schaffe ich das überhaupt ja schafft ihr die motivation in der gruppe ist einfach da so wie jetzt hier auch peter ist noch nie so was gelaufen also nie, nie spazieren gegangen großartig zu hause außer mit dem Hund mal eine runde und, und äh, sonst wird er viel Fahrrad klar. aber das war jetzt auch schon mal eine, eine richtige Herausforderung für ihn. 30 Kilometer hat er geschafft. Das geht also mit ein bisschen Training dann sowieso. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Swobo. Ciao.